Hallo alle zusammen, das ist Live German und ich bin Nadia Tomaszewska. Heute sprechen wir über die Präpositionen. Wann verwendet man die Präposition ab? Nummer 1. Lokale Angabe, also geografische, vor Ortsname mit der Angabe von einem Ausgangspunkt. Zum Beispiel, der Zug fährt ab Wien Mitte. Nummer 2. Temporale Bedeutung, Zeitdauer mit Angabe eines Anfangspunktes. Zum Beispiel, ab 11 Uhr bin ich im Büro. Oder ab morgen esse ich keine Süßigkeiten. Oder das Kaffeehaus ist ab kommenden Dienstag geschlossen. Und Minimum, also vor Zahlangaben. Zum Beispiel, dieser Film ist für Jugendliche ab 16 Jahren erlaubt.